Hallo und aufpassen. Hier ist der Türk aus Monom. Wisst ihr was? Film und Fan, Die haben zu mir gesagt, hey, machen ein bisschen Werbung für uns. Aber ich muss euch sagen, eigentlich mache ich das nicht, aber die haben so gut über mich geschrieben, dass ich jetzt Werbung für die mache, weil Film und Fan sind echt die Beste. Die haben nämlich geschrieben folgendes über meinen neuen Kinofilm, Verpiss dich ne Witschen, haben sie geschrieben, voll türkisch, saulustig und ein einmaliges Rockkonzert mit Dülentschen, also ich, und anderen Top-Comedians, also von Film und Fun, und das sind ja Profis, also wenn die das schon schreiben, die müssen es ja wissen, alle hopp. geht alle hin zu meinem neuen Kinofilm, verpiss dich ne Puff Bosse!